Mir hat das sehr gut gefallen. Das ist eine Veranstaltung, die unterschiedliche Departemente und Ressorts zusammenbringt und die den Austausch von Dozierenden, aber auch Prüfungs- und Lehrverantwortlichen ermöglicht. Ich bin interessiert an den verschiedenen Lehr- und Lernformen. Ich bin seit drei Monaten jetzt der ZW tätig. und habe aber schon Erfahrung im pädagogischen Bereich und jetzt bin ich sehr neugierig, also, so ein State of the Art ist an der Fachhochschule. Collaborative Online International Learning. Das ist eine Kollaboration zwischen mindestens zwei Hochschulen, wo Studierende in selbstgesteuerten Teams miteinander arbeiten. Aber es ist gleichzeitig natürlich auch Kollaboration zwischen den Coaches und so eines COIL betreut. Also ich bin echt begeistert von COIL. Ich habe das jetzt zweimal durchgeführt und muss wirklich sagen, das ist ein Konzept, was bei den Studenten anguckt, was auch für mich in meiner Arbeit auch als Dozentin enorm bereichernd ist und was ich nur jedem empfehlen kann, das mal anzusehen und auch für sich zu prüfen, was es da für Umsetzungsmöglichkeiten gibt.